Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropaner quält sich. Und heute, heute haben wir mal ein Gameboy Color Spiel und zwar Star Wars The Yoda Stories. Ich weiß noch, wenn ich das nicht ganz verwechsle, das gab es auch damals auf dem PC und als das erschienen ist, hat auch da schon die ganze Spielerschaft über das Spiel gelacht, weil das einfach viel zu veraltet war und irgendwie wie vor fünf Jahren damals aussah. Und anscheinend hat es auch auf den Game Boy Color geschafft und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Star Wars Spiele gibt es ja wirklich wie Sand am Meer, aber das soll angeblich schlecht sein und deswegen schaue ich mir das Ganze natürlich gerne mal an. Also gerne. Wenn ich das richtig im Kopf habe, nimmt das einen interessanten Spin. Es gibt ja die äh, Star Wars-Spiele auf den Game Boy, da war es natürlich eher so ein Plattformer oder auf Super Nintendo, ne? Super Star Wars, auch schöne Plattformer, sehr schwer und daher auf ihre eigene Art vielleicht für eine quetzig serie geeignet, aber natürlich eher weil sie schwer waren, waren eigentlich ganz solide. Und äh, das nimmt jetzt so einen Spin jetzt in das Action Adventure Toom, sage ich mal, nenne ich es mal. Vorweg, bevor ich hier anfange, falls ihr auch einen Wunsch habt für diese Serie, also egal ob 8 oder 16-Bit, schlechtes Spiel, ab in die Kommentare rein. Ich schaue mir alles mal nach und nach an. Das hier hat sich mal ausnahmsweise keiner gewünscht, aber ich hätte mal Bock auf ein Gameboy Color Spiel. Das heißt, wenn ihr mal so Gameboy Color gucken habt, einfach in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, oh, hm. Äh, ja, die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks, weil natürlich die berühmte Star Wars Melodie ist natürlich episch. Aber wenn die natürlich so immer vor sich hindudelt, ich finde es schon mal sehr interessant, äh, die Bewegung. Und zwar, ihr seht, es ist sehr ruckhaft, das heißt, ihr bewegt euch von Feld zu Feld, nicht irgendwie samt scrollend wie äh, Link's Awakening äh, vor dem Erscheinen, auch ein paar Jahre vorher erschienen. Und was ich schon merke, wenn ihr euch in die Richtung dreht, dann geht ihr nicht gleich in die Richtung, sondern ihr dreht euch erstmal in die Richtung und dann geht ihr. Also ihr müsst, wenn ihr die Richtung wechseln wollt, zweimal die Taste drücken. Das, denke ich mal, jetzt schon wird äh, sehr schwer zum Umgewöhnen sein, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal hier lang, was wir machen müssen. Sagt, Es ist ja ein Abenteuerspiel. Oh, okay. Mit A schieße ich. Ich will jetzt ja nicht hier gleich alle wegschießen. Ach, das... Ach. Das Lichtschwert haben wir schon, okay. Ähm, ich habe es natürlich jetzt idiotisch die Story nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wo das jetzt hier im Kontext zu verorten ist. Move along, okay? Machen wir es mal. <lacht> also, sorry, aber es ist Davos. Und es ist ein Gameboy Color Spiel. Und wie gesagt. Link's Awakening geht in diese Richtung. Es muss ja nicht ganz so geil sein wie Link's Awakening. Aber. Das so simpel hier noch darzustellen. Das wirkt wirklich wie so ein Spiel. Vom, vom, vom Launch Line Up des klassischen Gameboys finde ich. Und das Kämpfen ist jetzt auch irgendwie. Hier, guckt euch mal wie, wie schnell sich die Gegner hier bewegen. Vor Dingen. Ihr, ihr bewegt euch jetzt ja sehr starr ne? Wie gesagt, wenn ihr Richtung wechseln wollt Man muss die Taste zweimal drücken Ich zeig's euch gerne mal hier Hä? Hä? Hm. Und auch die Bewegung an sich ist jetzt nicht die schnellste Aber die Gegner hier Gehen What the fuck Okay Und wie gesagt, wir sind andere Musik So auf Dauer auch schöne Musik, wenn sie geloopt werden, irgendwann ist es nervig. Ich merke schon, ich werde hier... Und auch, auch wenn ihr steht, um anzugreifen, dann steht ihr erstmal. Und dann, gefühlt eine Stunde Zeitverzögerung, das ist halt übertrieben gesprochen natürlich, haut ihr denn endlich zu. Okay, da... Ach, dachte, ich komme da nicht durch. Und diese Gegner, A, bewegen sich sau schnell Und B... Das, das sind nur keine spannenden Kämpfe, Leute. Und vor allen Dingen, ich bin hier Luke Skywalker. Da will ich nicht gegen, äh, gegen Käfer hier kämpfen. Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Das ist wahrscheinlich meine da unten. Okay, wow. Warum? Hä? Guckt euch mal diese Kämpfe hier an. Da bewegen sich hier zufälligerweise die Felder und erscheinen hier. Was? Hallo? Spawnt er wieder? <lacht> Sorry, ich. Ich, ich, ich, ich bin gerade echt etwas sprachlos. Okay, zack. Komm her, komm her, komm her, zack. Wir sagen, okay, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, müsste ich wahrscheinlich auch, wo ich hin muss. Hey, open up, show some hospitality. Kleese Imperial Wave Okay, wir sollen also die Imperialen hier töten. Dann wird er uns reinlassen. Wahrscheinlich so nach den Quest. Off the streets, ja. Auch hier, wie ihr seht, ich. Ach, ach. Ich muss nach unten drücken. Bei solchen Spielen ist es ja normalerweise gewohnt, man drückt den A und dann kommt man in die nächste Seite. Ich muss hier nach Steuerkreuz unten drücken. Muss man natürlich auch erstmal wissen. Denn we will talk. Okay, gut. Zack. Guck, guck. Sag mal, ich glaube hier die Stormtrooper sind die wahren die Master. Guckt euch doch mal an wie... Alter! Kann ich Waffe wechseln? Das war was zum Einsammeln gerade, oder nicht? Das müsste doch die Imperialen hier getötet haben, oder? Nice work, Kid. But the bar is reserved for senior pilots. Okay. Der sagt mir: Hey, du kommst hier nur rein. Wenn du die alle tötest... Und dann... Doch! Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Muss man glaube ich auch nehmen. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Also irgendwie... Diese Musik. Zum Kotzen, ich sag euch. Mir hängt es jetzt schon aus den Ohren raus. das ist alles hier diese Trostdose. immerhin kann ich jetzt schießen ich kann schießen vielleicht wird das Kämpfen jetzt besser oder auch nicht wieso bewegen die sich so schnell ganz ehrlich warum also ich, ich, ich, ich verstehe echt den Sinn hier nicht hinter tue ich nicht keine Ahnung Ganz ehrlich, meine Spielmotivation, die ist jetzt auch wirklich. Also, dieses Spiel mit Feinschliff hätte das wirklich was werden können. Ne? Bessere Bewegung, bessere Kampf, vor allem der Kampf. Ja, es wird ja so viel gekämpft und der ist so scheiße umgesetzt. Was soll das? Keine Ahnung. Aber es macht nicht mehr ansatzweise Spaß. Also, wenn ihr ein gutes Star Wars Spiel sucht. Haltet euch von diesem bitte wirklich entfernt. Es macht keinen Spaß. Wie gesagt, dass ich hier ein bisschen planlos rumirre. Aber wenn das Kampfsystem schon so gar keinen Spaß macht, kann ich da reiten. Nee. Da war ich jetzt gerade neugierig. Wenn ich jetzt hier noch umsteuere, werde ich automatisch rumgeleitet. So viel Potenzial. Scheiß Scheißspiel. Finger weg davon. Es hat zu, schlecht ein, äh, zu Recht einen schlechten Ruf. So. Und wie gesagt, wenn ihr auch äh, Wünsche habt, besondere zu Game Boy Color, ab in die Kommentare. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö.